Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Ja, ich habe mir gedacht, warum nicht mal ein neues Format auf die Beine stellen und warum nicht äh, mit der Pico 4 und ich möchte in diesem Format, jetzt in dieser, sage ich mal News-Sendung FAQ-Sendung einfach mal auf eure Fragen auch eingehen, ein bisschen auf den Store eingehen und was gibt es Neues, wenn neue Firmware-Versionen rauskommen, die möchte ich euch auch dann hier vorstellen und so weiter und so fort und es kommen auf Facebook, Discord, in den YouTube-Kommentaren immer weitere Fragen zur Pico 4 auf. Ja, die wichtigsten habe ich mir heute mal so aufgegriffen, versuche die euch auch so gut wie es geht zu beantworten und wenn ihr danach noch Fragen habt, gerne unten in die Kommentare oder auf Facebook oder im Discord stellen, alle äh, Links dazu sind unten in der Beschreibung und ja, ich werde dann zur nächsten Sendung oder zum nächsten Video dann diese Fragen aufgreifen und äh, dann auch äh, darauf eingehen, wenn ich sie denn beantworten kann. Ja, neben mir ist schon der Store eingeblendet. Der Store äh, ist aktuell nur mit der äh, Handy-App verfügbar. Das ist der VR-Assistent und äh, versuche ich auch alles unten in die Beschreibung zu verlinken. Es gibt noch keine Webseite, wo man sich jetzt anmelden kann und schön shoppen gehen kann, weil das ist die erste Frage, die kam. Kann man aktuell, wenn man die Pico 4 vorbestellt hat, einfach schon mal im Store shoppen gehen? Ja, kann man. Und das mit dieser App, da gehen wir gleich mal drauf ein, auf diese App jetzt noch nicht. Lass mal einfach mal so ein bisschen laufen. Und äh, dann kam die Frage zu Crossbuy. Crossbuy, gibt es Crossbuy so wie äh, bei der Quest, dass ich, sage ich mal, im Quest Store äh, ein, ein Spiel kaufe, den aber dann auch auf der PC-VR-Version von Oculus habe? Heißt der, glaube ich, immer noch Oculus auf dem PC? Und äh, nein, den gibt es nicht, denn äh, Pico hat keinen PC-Store. Es gibt aktuell noch keinen, vielleicht kommt der noch, aber aktuell kann Pico noch keinen Cross-Buy anbieten, weil es halt ganz, ganz einfach keinen PC-VR-Store gibt von Pico. Dann kam die Frage: Crossplay. Gibt es Crossplay? Ja, es gibt Crossplay genauso wie bei der Quest. Ich habe jetzt äh, Demio probiert, ich habe After the Fall probiert. Ich konnte mich jedes Mal. Äh, einladen und konnte dann äh, auch normal mit dem Gegenüber auch spielen, das geht. Es kam auch die Frage 11 äh, dieses Tischtennis-Game, habe ich noch nicht getestet, aber es wird komplett App-Abhängig -app -app -app -app sein. Unterstützt die App Crossplay? Wenn die App das Crossplay unterstützt, wird es auch funktionieren. Also ähm, da muss man natürlich vom Entwickler ausgehen und nicht, das ist jetzt wahrscheinlich kein Betriebssystemproblem, sondern wenn die App das unterstützt, wird es auch funktionieren. Also wenn die Quest-Version das hat, wird es wahrscheinlich dann auch bei der Pico funktionieren. Eleven kann ich noch mal probieren, äh, ob, ich das, äh, ob ich mich da einladen kann oder nicht. Ähm, Habe ich aktuell noch nicht gemacht. Dann äh, Virtual Desktop. Funktioniert Virtual Desktop? Ja, Virtual Desktop funktioniert und wie wir hier auch nebenan sehen, es ist heute erschienen, kostet die normalen 19,99 und Funktioniert äh, meiner Meinung nach äh, bisher tadellos, ich hatte äh, kleine Startschwierigkeiten, aber die sind jetzt auch behoben und äh, es gab jetzt ein aktuelles Update zur, äh, zum Virtual Desktop und ich hatte ja noch eine Beta-Version und ja, das funktioniert, wenn ihr einen vernünftigen Router habt, der das unterstützt oder bald den airDongle dongle dann werdet ihr damit auch keine Probleme haben und könnt äh, ja, ohne Probleme Virtual Desktop genießen und PC VR Games mit der Pico 4 genießen. Es gibt eine Kompatibilitätsliste, welche Spiele jetzt von Virtual Desktop unterstützt werden oder nicht. Ähm, zum Beispiel Walking Dead Saints and Sinners funktioniert nicht. Man kann das Spiel zwar starten, ich habe aber keine Möglichkeit Eingaben zu machen. Also das hat äh, jetzt ist spielabhängig, manche Spiele unterstützen das, manche nicht. Und äh, diese Liste hat der Andi in unserer Facebook-Gruppe gepostet und äh, die versuche ich auch mal zu verlinken. Unten in der Beschreibung ist ganz wichtig für Leute, dass die nicht umsonst PC VR-Games jetzt holen. Das hat jetzt auch nichts mit der Pico zu tun, das hat was mit Virtual Desktop zu tun. Welche Spiele da funktionieren, welche nicht. Also das äh, muss man natürlich, bevor man ein Spiel kauft, muss man das natürlich auch berücksichtigen. Dann sind wir direkt bei der Rückgabe. Es gab die Frage, gibt es die Rückgabemöglichkeiten wie bei äh, ja, meta ja, oder Steam, ja, die gibt's. Und äh, wenn ihr euch jetzt Spiele kauft äh, für den PC, sage ich einfach mal, dann ist es natürlich auch möglich, dass ihr dann Spiele, die jetzt nicht äh, mit Virtual Desktop funktionieren, dann auch zurückgebt. Ne? Das hat aber nichts mit Pico zu tun, das müsst ihr dann mit Steam abhalten oder, oder Oculus, weil ihr kauft die PC-VR-Games ja da dort. Aber ihr habt auch im, im Pico Store, das schalte ich euch mal gerade rein, die Möglichkeit, Spiele, die nicht älter als 14 Tage gekauft wurden, also vor 14 Tagen gekauft wurden und nicht länger als 120 Minuten gespielt wurden, die könnt ihr zurückgeben. Das ist kein Problem, ähm, ist auch ziemlich wichtig, weil manchmal fällt man ja echt auf irgendeinen Trailer rein und der gibt dann überhaupt nicht das wieder, was man sich erwartet oder erhofft hat. Und äh, ja, somit ist es natürlich mega wichtig, dass wir auch die Rückme äh, Rückgabemöglichkeit haben. Ich habe das selber schon öfters genutzt von Spielen, wo ich echt enttäuscht war. Ähm, man kann natürlich sagen, okay, äh, es ist ein Early Access Titel, man gibt dem Zeit und äh, ja, man kann es dann trotzdem zurückgeben und kauft es später noch einmal. Ist alles möglich, ähm, ist auch bei Pico möglich. Also da äh, kann ich euch die Frage dann schon beantworten, dass das möglich ist. Und dann kommt immer die, die Frage zur äh, IPD Einstellung. Ja, wir haben eine IPD Einstellung von 62 bis 72, die ist regulär freigeschaltet. Und dann gibt es aber die Möglichkeit, das ähm, seht ihr auch in meinem Pico OS Video, wo ich die, das Betriebssystem so ein bisschen zeige und Pass-Through und so weiter. Da äh, zeige ich euch das auch. Verlinke ich einfach mal in die Infobox. Ähm, da seht ihr, dass euch, euch äh, auch die Möglichkeit gegeben wird, unter 62 zu kommen. Dann drückt ihr einfach auf Minus nach 62. Und dann kommt und plöppt ein Feld auf und da wird dann äh, angezeigt, dass es die Gefahr gibt, die Nase zu quetschen und äh, ihr da auch aufpassen müsst. Und äh, ja, wenn ihr diesen Haken setzt, könnt ihr auch unter 62 mm gehen. Und bei mir ging es jetzt bis 58,5. Danach war der Abstand zu klein und der, der Motor äh, gibt dann immer wieder nach und äh, stellt dann die Möglichkeit zurück auf 58,5. Also unter 58,5 ging bei meiner Brille nicht. Und äh, ja. Das ist äh, das Minimum, was man einstellen konnte. Ich komme da gar nicht mit meiner Nase rein. Ich musste wirklich das Hetze so ein bisschen wegheben, äh, weil da meine Nase halt dann äh, Probleme bereitet, weil die zu groß ist. Ne? <lacht> ja, das erstmal dazu. Also das ist möglich. Das sind jetzt hier die, die Fragen, die ja ich als wichtig empfand für die Leute, die jetzt äh, liebäugeln damit, die Pico 4 zu bestellen. Ah ja, zum Thema bestellen. Ja, ihr könnt die bei, in Deutschland bestellen, nicht wie die Quest sondern äh, ihr könnt die wirklich bei Amazon in Deutschland bestellen und nicht bei Frankreich oder sonst wo. Und äh, bei MediaMark geht wohl auch. Ich äh, lege euch unten die Bestelllinks von Amazon da rein. Das sind Affiliate-Links. Könnt ihr äh, nutzen, wenn ihr möchtet. Könnt ihr auch nicht nutzen, wenn ihr das möchtet. Also damit unterstützt ihr mich ein bisschen, wenn ihr über diesen Link dann halt die Brille bestellt. Es ist für euch nicht teurer. Also da möchte ich euch nochmal darauf hinweisen. Liegt auf jeden Fall unten in der Beschreibung die äh, beiden Links zu der 100 28 GB-Version und der ja, 256 GB-Version. Ja, jetzt können wir uns mal den Store widmen. Ich äh, werde mal hier ein bisschen das Mikrofon verschieben. Und äh, ja, hier sehen wir zum Beispiel eine Top-Liste einfach. Die kann man sich anschauen. Da gehen die einfach immer die, die Top-Games durch. After the Fall, Space Pirate Trainer. Ich finde, Blade and Sorcery ist ein Muss für Pico 4 Gamer. Ähm, ja, hier kommt es auch schon. Ähm, Blade Source wie Nomad. Wenn ihr die PC-VR-Version habt, ähm, nutzt es über Virtual Desktop, funktioniert super, habe ich auch gemacht. Ähm, da habt ihr natürlich grafisch nochmal ein, äh, ja, ein bisschen bessere Möglichkeiten, sage ich einfach mal. Und ja, hier haben wir die Neuerscheinungen, da können wir auch mal draufklicken. Gehen wir einfach mal in die Neuerscheinungen rein und da... Äh, Ploppt ganz oben, weil es heute erschienen ist, Virtual Desktop 1999 und das Geld ist es echt wert. Also diese App ist äh, ein Must-Have-Titel ein, einfach. Wer es nicht kennt, Virtual Desktop ähm, ist eine App, mit dem wir uns mit unserem PC verbinden können. Da gibt es eine App auf dem PC, die ist kostenlos und eine App in der VR-Brille. Und damit könnt ihr euch dann mit dem PC verbinden, könnt Quest, äh, Quest Games, Meta äh, Games, PC VR Games talk, zocken und Steam VR Games. Also ist alles kein Problem, habe ich alles probiert, ging wunderbar. Manche Spiele gibt es halt Probleme, aber da poste ich euch mal die Kompatibilitätsliste von Virtual Desktop zu den Games. Da ist auch dann wirklich angegeben, welche Games funktionieren, welche nicht und warum, wieso, weshalb. Ja, dann haben wir Lost in Abyss, das ist ein äh, Horror-Puzzle-Game, First Person. Uh, Razzle Player, ähm, weiß ich gar nicht, was das jetzt ist. Können wir mal kurz reinklicken. Okay, da kommt dann auch eine Alterseingabe. Ich gehe einfach mal hier auf 98 bestätigen. Gehen wir da mal rein. Ja, so ein Fußball-Game oder ja, genau. Ah, das, das haben wir sogar mal in der VR-News-Sendung vorgestellt. Es ist halt ein Fußball-Fitness-Game, sage ich einfach mal, warum man auch. Da jetzt unbedingt äh, 18 sein muss, äh, weiß ich gar nicht. Also ist mir jetzt ein Rätsel. Aber gut. Dann haben wir Les Mills Body Combat. Das ist ein äh, richtig krasses äh, Fitness-Workout-Programm. Und äh, das ist sogar dann im Multiplayer. Also ihr seht dann andere Avatare, die dann da wirklich auch mit, mit trainieren Und äh, muss wohl echt heftig sein. Ich habe mir da nur mal Videos angeschaut. Und ja, da wird so ein bisschen äh, Fitness mit... Ähm, kampfkunst auch miteinander verbunden mit treten boxen und so weiter also sehr sehr krass und ich kann mir vorstellen ich liebe ja thrill of the fight ich kann mir vorstellen dass das auch richtig reinhaut werde ich wahrscheinlich dann auch mal testen für euch goliath playing with reality gibt es dann auch noch umsonst habe ich mir auch noch nicht angeschaut also den den pico store an sich habe ich mir ein paar spiele angeschaut habe die wirklich auch gespielt aufgenommen aber noch nicht so viele. Also ich habe erstmal wirklich die Hardware angeschaut, Virtual Desktop angeschaut und da ging natürlich auch sehr viel Zeit drauf. Deshalb müsst ihr ein bisschen Verständnis haben, dass ich nicht alle Spiele hier wirklich gespielt habe. Aber äh, ja, wir gehen hier so ein bisschen einfach mal durch, was jetzt hier erschienen ist. Rec Room ist auch erschienen. Es kam auch noch die Frage von VR Chat, ob VR Chat jetzt äh, kommt und wann. Ähm, ist eine Frage der Zeit, denke ich. Ich denke, VRChat wird definitiv auch auf der Pico äh, landen, weil es halt auch eine mega, ja, eine beliebte App ist. Ne? Hier haben wir äh, Ruins Magus. Das ist ein, äh ich mache mal hier Pause, bevor wir hier irgendwelche Sounds haben, ein asiatisches Fantasy-Game wollte ich auch ein Video zu machen, bin ich noch nicht so gekommen, muss ich äh, auch äh, eingestehen, aber äh, wie ihr auf meinem Kanal gesehen habt, ich habe ähm, gut Content rausgehauen in der letzten Woche und äh, ja, das ging halt alles da drauf und ich konnte mir die ganzen Spiele noch nicht anschauen. Ja, Rec Room kennt natürlich jeder, ist natürlich auch ein cooles Game, was äh, super viele Einzelkleine Einzelgames hat, äh, natürlich sehr viel soziales, weil man da andere Leute treffen kann und so weiter und so fort. Ja, Space Pirate Trainer werde ich mir auch dann mal genauer anschauen. Ja, der Arena-Mode ist aktuell noch nicht äh, verfügbar. Es gibt ja einen Arena-Mode, wo man wirklich äh, auf der Quest, sage ich einfach mal, mit zwei Headsets im gleichen Raum spielen kann, die sich auch miteinander äh, ja, kennen. Und äh, das ist natürlich cool. Hat die Pico 4 noch nicht. Die Pico, äh, die Pico 4 ist firmwaretechnisch natürlich auch noch nicht komplett äh, am Ende, die sind immer noch in der Entwicklung, die haben natürlich auch nicht ähm, den Vorsprung, den Oculus hat oder Meta hat, also die haben natürlich Jahre Vorsprung, das musste man natürlich auch verstehen und äh, die brauchen dafür noch, um die Firmware weiterzuentwickeln, äh, da werden auch immer wieder Firmware-Updates rausgehauen äh, und äh, es kam auch die Frage an uns Tester, wenn ihr was vermisst, ähm, irgendwelche Bugs findet und so weiter. Meldet uns die, wir versuchen die äh, so, so gut wie es geht äh, zu beseitigen und auch äh, Sachen einzufügen, die äh, sinnvoll sind. Ich finde als ähm, ja, VR-Streamer, Content-Creator, finde ich diesen äh, Bildstabilisierer sehr gut, den es jetzt bei der Quest gibt. Also das ist für euch Zuschauer echt perfekt, weil... Man bewegt sich teilweise echt sehr langsam mit dem Headset und trotzdem sieht es total wackelig aus und äh, ist nicht schön anzusehen. Und mit diesem Bildstabilisierer ist es echt perfekt und der muss definitiv auch auf die Pico drauf, ähm, wenn man damit Videos macht. Ist schon ziemlich, ziemlich wichtig, finde ich. Dann gab es äh, Townscaper, das ist ein äh, VR-Aufbauspiel, wo man wirklich Städte dann äh, aufbauen kann. Und... Äh, habe ich mir auch noch nicht angeschaut, hat der Sascha sich glaube ich auch auf der Quest angeschaut, also wie arbeits, falls ihr den nicht, nicht kennt, äh, unbedingt auch mal raufschauen, der macht auch jetzt viel Pico 4, aber auch Quest äh, Gameplay, also da solltet ihr definitiv auch mal raufschauen, ähm, ich habe kein Problem gute Kanäle auch äh, ja, vorzustellen und zu zeigen und der hat das Spiel auch gespielt, soweit ich ähm, informiert war. Ja, und dann haben wir die Kategorie demnächst und die finde ich sehr, sehr, sehr interessant, denn da sind richtig coole Games bei, also The Walking Dead Saints and Sinners ist ein Must-Have-Titel für alle VR-Gamer, die auch ein bisschen, ja, Zombies abschlachten möchten, sage ich mal, ist ein cooler Story-Modus dabei und da kommt jetzt auch bald der zweite Teil raus, den habe ich gestern auch in der News-Sendung vorgestellt, News-Sendung werde ich euch auch mal in die Infobox packen und äh, oder am Ende äh, wird es im Abspann gezeigt. Und äh, ja, The Walking Dead das ist ein richtig cooles Game, auch von, den, von der Physik, die man mit den Waffen und den Zombies hat, richtig, richtig gut. Dann haben wir Battle Sister Warhammer und äh, das wird auch äh, auf der Pico 4 erscheinen. Habe ich auch noch nicht reingeguckt, soll aber ein, ein cooles äh, Game sein. Nock habe ich mir auch noch nicht angeschaut. also das, was aktuell an VR-Material, an Games rauskommt, ist der Wahnsinn. Und man kommt als, äh, ja, wenn man das jetzt nicht voll, Vollzeit macht, dieses YouTube, äh, diese YouTube-Sache, sage ich einfach mal, und Vollzeit arbeiten geht, kommt man gar nicht mehr hinterher. Also ich komme nicht mehr hinterher, bin ich ganz ehrlich. Und ähm, ja, da äh, muss man ab und, ab und zu mal selber dann nochmal in die Videos schauen. Und äh, ja, wie es aussieht, ist es hier so eine Art Rocket League mit Pfeil und Bogen. Also so sieht es für mich aus: so ein bisschen Fußball. Und hat was von Ultimech nur mit Bogen. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal rauf gucken, wenn es denn draußen ist. Ja, Peaky Blinders. Kenne ich jetzt nur als Serie, soweit ich weiß. Und hier steht noch Peaky Blinders Fans and VR Intel scan for the first time. Infiltrator Underground und bla bla bla bla bla bla. Scheint sehr stark an die Serie angelehnt zu sein und müssen wir dann wirklich mal schauen, wenn es rauskommt. Ähm, mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Race the Oblivion Afterlife habe ich getestet ähm, auf meinem Kanal. Werde ich euch eventuell auch immer in die Beschreibung packen oder im Abspann oder in die Infobox muss ich mal schauen. Und äh, ist ein Horror-Game, was ähm, ja, ziemlich spooky war aber nicht zu spooky, also Paranormal Activity war da um eine Ecke härter, aber hat schon seine Phasen, teilweise ist man dann aber auch auf Maps, wo man wirklich nur gucken muss, wo ist der, der Gegner gerade, der Geist, sage ich einfach mal, und muss dann ähm, durch irgendwelchen Sachen durchkommen, ohne dass der Geist einen bekommt. Ich habe schon Panik bekommen, wo wirklich man dann hinter einem hört, wie der Geist hinter einem herläuft. Und äh, man nicht wirklich wegkommt und irgendwann hat er einen dann auch. Also da, ich habe dann schon Panik bekommen. Ein cooles Game für äh, alle Horrorfans auf jeden Fall. Ähm, ein Pflichttitel. Ja, dann haben wir hier die Kategorie zuletzt aktualisiert. Also wenn es ein Update gab zu irgendwelchen Spielen, ne, wird es dann hier auch gezeigt. und ja, zum Kaufen, ihr könnt wirklich, wenn ihr da jetzt Games seht, die möchtet ihr kaufen, könnt ihr dann hier schon äh, kaufen, wenn ihr eure Zahlungsdaten hinterlegt habt. Und äh, könnt ihr dann schon mal vorab kaufen, wenn ihr das möchtet. Und ähm, ja, dann könnt ihr euch, wenn ihr die Pico 4 gekauft habt und zu Hause habt, eingerichtet habt, direkt quasi runterladen und loslegen. Ja, All in One Summer Sports VR möchte ich euch auch noch zeigen. Ist, äh, ja, früher gab es ja immer diese Summer Games, Winter Games auf dem C64, Atari und so weiter und ich habe diese Spiele geliebt und das ist halt so alles angelehnt daran, äh, wie, wie früher halt nur in VR jetzt. Man kann äh, Multiplayer Games zocken, man kann es aber auch einzeln zocken, um einfach ja, eventuell was zu üben und äh, ja, sind ein paar witzige Games dabei, ist einfach mal, um ein bisschen Spaß mit Freunden zu haben und äh, All-in-One Summer Games gibt es da oder ja, All-in-One Summer Games Entschuldigung, mir juckt es gerade ein bisschen. Und dann gibt es auch noch äh, einen anderen Titel, der ist hier All-in-One-Sports-VR-Game. Und ja, kostet 20 Euro hier der Titel. Und da sind halt Sportarten dabei, die man dann halt machen kann. Ähm, ja, wie wir hier sehen, Ten äh, Badminton, äh, Tischtennis. Ist halt äh, alles sehr arkadelastig, Basketball gab es. Da habe ich mir auch beim Test schon wehgetan. Ich bin gegen meine Decke geknallt mit dem, mit dem Arm, wo ich so machen wollte. Ne? Man muss nicht unbedingt so machen, aber meine Decke ist hier ziemlich tief. Und äh, ja, wird's dann, wird dann halt ein bisschen unangenehm. Dann gibt es die Kategorie halt ähm, empfohlen. Da kann man dann auch nochmal hier unter, unter verschiedene Kategorien dann nochmal suchen. Und äh, ja, hier gibt es nochmal alle durchsuchen. Dann kann man hier jetzt sagen, zuletzt veröffentlicht. Und dann wird das halt alles hier runtergerasselt. Ja, das war also. Ich möchte jetzt gar nicht auf die ganze Liste gehen. Also ähm, wer meint, der Pico 4 Store bietet nicht viel Content, der hat sich geirrt. Also ich finde, es gibt genug Content auf dem, äh, in dem Pico 4 Store. Und der wird auch, wie ihr seht, an den äh, neuen Demnächst-Ordner, es kommt immer weiter. Es kommen auch richtig Top-Titel. Und klar, die ganzen Entwickler, die jetzt keine Exklusivverträge unterschrieben haben mit mit irgendwelchen anderen Firmen wie Meta äh, und so weiter, P äh, Sony. Die werden natürlich versuchen, auch auf die Pico zu kommen. Ist ein neuer Markt, kann man Geld verdienen. Und da es auch auf Android basiert, denke ich, dass es nicht so, so äh, schwierig ist, das auf die Pico 4 zu portieren, sage ich einfach mal. Aber wenn es da jetzt draußen Entwickler gibt, die dazu was sagen können, auch gerne unter die Kommentare äh, möchte ich auch gerne dann äh, in der nächsten Sendung drauf eingehen, dann können wir uns die Kommentare so ein bisschen anschauen. Ist natürlich auch interessant. Ja, soweit, äh, so gut. Das war jetzt die, äh, meine Idee von der Sendung, wie ich sie ähm, ja, abhalten möchte. Natürlich äh, bei der nächsten Sendung mehr auf die Kommentare eingehen. Und äh, ja, das war jetzt der erste Anfang. Und wenn euch was interessiert, was ihr gerne wissen möchtet, wie gesagt, Fragen. Und in den Kommentaren, in unserer Facebook-Gruppe, die äh, so schön wächst. Also da gibt es alles rund um Thema VR. Das ist egal, ob ihr jetzt Quest-User seid, ob ihr PSVR-User seid, ähm, Pico 4-User natürlich, Steam VR-User. Und äh, das ist vollkommen egal. Wir versuchen da alle alle Neuigkeiten, News immer zu posten. Das ist äh, die Moderatorin Claudia oder der Admin Claudia und ähm, dann der Andy, der uns da schön unterstützt und auch äh, die Leute aus der Community, die irgendwelche Sachen ja finden im Internet, die posten dann natürlich. Es gibt ein paar YouTuber, die da auch ihre v Videos posten und äh, ja, da würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auch da äh, uns besuchen würdet. Unten in der Beschreibung ist der Link und dann gibt es den Discord, der ja momentan noch äh, im Tiefschlaf ist, aber ich hoffe, der wächst auch bald. Und ja, das mal dazu und wie gesagt, ihr könnt gerne auch in, in die Kommentare schreiben, wie ihr jetzt dieses Format hier findet. Begrüßt ihr das? Findet ihr das gut? Ich möchte natürlich nicht nur ähm, jetzt VR Neulinge ansprechen, sondern auch ähm, ja, VR fortgeschrittene Experten, sage ich mal, die äh, trotzdem Interesse an der Pico 4 haben und sich noch nicht sicher sind der Sache. Und äh, die möchte ich natürlich auch ansprechen. Also die ganze Bandbreite wäre es natürlich äh, gut damit abzudecken. Und Falls euch Videos zur Pico 4 interessieren, oben in der Beschreibung, in der Infobox, ähm, ja, gibt es eine Playlist Pico 4 und da gibt es das Unboxing Man Review äh, Pico 4 OS. Ähm, das, äh, die Version 5.1 ist ja raus und äh, ja, das zeige ich euch da so ein bisschen, ähm, ja, wie es da mit der Pico 4 bestellt ist. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, Like raus. Abo-Button natürlich nicht vergessen. Das wäre natürlich sehr, sehr nice von euch, wenn ihr mich dahingehend unterstützt. Und äh, ja, ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.